Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Oliver Rückgauer. Illum ist ein Startup-Projekt, das von einem Berner entstanden ist. Das Fuerteventura. das ist der Brüder von Nicola der Mark. Und die Verte Ventura, von dir, wo schon mal sieg hat ein spezielle, äh, sagen wir mal klimatische Bedingungen über 360 Tage im Jahr Sonne und eigentlich jeden Tag Wind. Sehr gute Voraussetzungen für nachhaltige Energie können zu produzieren. Und der Mark und ich haben uns, uns irgendwo Anfangs von dem Jahr und er hat mir von diesen Möglichkeiten erzählt. Das war auch eine Blockchain Konferenz und dann ist immer mehr und mehr die Idee entstanden, wir müssen irgendwie gewisse Elemente miteinander verknüpfen, dass wir etwas können für Nachhaltigkeit und für eine Energiewende Und daraus ist das Projekt ILUM entstanden. Meine Rolle im ILUM ist eben im Verwaltungsrat tätig. Mein Hintergrund ist, ich bin seit 35 Jahren in der IT Wachs und zwar immer an der Schnittstelle zum Business. mit hat immer eine einzige Frage beschäftigt, nämlich wie verändert die Technologie die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und das ist auch mit der Blockchain-Technologie so. Ich werde nachher noch darauf zu sprechen kommen. Vielleicht kurz zu dir. Ja, danke vielmals. Äh, mein Name ist Igor Lanz, der Bruder von Marklands, wo der äh, in Loom eigentlich die Leben gerufen hat. Ich, äh, Uh, ich bin noch nicht so alt, aber ich bin seitdem und jetzt in Und habe eigentlich zehn Jahre in der Versicherungswirtschaft gearbeitet. Ich habe mich immer sehr für Startups interessiert und dementsprechend auch für nachhaltige Themen und neue Technologien. Und das war für mich ähm, einfach, gewesen, mich dafür zu entscheiden, ähm, das start hier zu unterstützen. Ich habe vor etwa einem Jahr meine ursprüngliche äh, berufliche Tätigkeit aufgegeben und wird mir jetzt von dem ganzen Projekt in rum Und wie der, äh, Oliver Rückgauer schon gesagt hat, von der Ventura, habt ihr jetzt schon Ventura, Kanarische Inseln sehr reichhaltig an natürlichen Energiequellen. Und was eigentlich die ursprüngliche Idee auch noch war, um das noch zu erläutern, ist, man hat eigentlich festgestellt, ähm, dass die äh, starke Sonneneinstrahlung und der Wind nicht nur für Windsurfer und Badegäste ähm, sehr spannend ist, sondern auch mit nachhaltigen Energien zu arbeiten. Wir sehen in Puerto aktuell, äh, dass mit nachhaltigen Energien geschaffen wird, also Solarpanels zum Beispiel und natürlich Windrädchen. Was aber mein Bruder eigentlich ein bisschen das Denken gegeben hat, ist, dass viele Windrädchen zum Beispiel gar nicht laufen. Und dort, wenn man dort ein wenig nachgraben und dort die anderen weiteren Co-Funds, dort dabei sind, Hey, ich muss erklären, warum das so ist. Also erstens manchmal ist der Wind einfach zu stark. Das heißt, dann darf man die nicht laufen, sonst ist die kaputt gehen. Und zweitens ist eigentlich der Kern nicht so voll rum, es sind politische Interessen dahinter. Es also ist ein Interessenskonflikt, wir haben eine Monopolfirma, die, die Stromversorgung regelt und die natürlich ihre eigenen Interessen dort durchdrücken und Investitionen, die dort im erneuerbaren Bereich sind gemacht worden, zu unterdrücken. Und die Idee war eigentlich ursprünglich, dass wir ein Programm, entnehmen konnten, wo es darum ging, ja, haben wir uns überlegt, wie kann man diese wieder aktivieren. Wir sind schnell auf die Idee gekommen, Off Grid, die wo, euch dann auch wird, wird begleitet, begleitet. Also, dass wir diese vorhandenen Infrastrukturen wieder nutzbar machen und dort eine Plattform entwickeln, wo man das dann auch fördern kann, auch Werteventura von Im Zusammenhang mit der Energiewende, die wir Oliver euch später noch erklären wird. Und das war natürlich ein Leichtsinn, dass wir gerade so ein bisschen im Blockchain hype gesagt haben, ja, wie könnte man das nutzen? Wir könnten doch Kryptomining mining betreiben und dann könnten wir die, die Plattform oder das ganze, ganze Projekt, das wir auch als Pilot vorstellen, finanzieren. Wir sind weit, mittlerweile von diesem weggekommen, weil wir festgestellt haben, wir dürfen uns nicht zu fest auf die Themen fokussieren und wir würden uns natürlich auch in eine eigene Industrie einladen, die eigentlich nicht mit dem Kern von uns zu tun hat. Und gleichzeitig haben wir dass wir Public Sale machen, ein ICO, das viele schon entnommen haben. Wir sind ankommen von dem. Wir wollen uns auf einen Pilot fokussieren im Förderventura. Wir wollen aufzeigen, dass wir äh, im Bereich Nachhaltigkeit zusammen mit dem Oli, man das erklären, das arbeiten können, dass wir äh, äh, Autark können werden können. Und dementsprechend konzentrieren wir uns jetzt momentan wirklich auf den Pilot. Und was dann später passiert, das wird die Zukunft zeigen. Und äh, wie das, das genau aussieht, und ein paar Basics zu den Technologien, die wir anwenden, und euch gerne lieber erläutern. Genau. Dann wette ich gerade zum Start noch schnell den Link machen zu Open Source Das, was wir hier machen, die Idee, jetzt auch mit dem Pilot auf Fertaventura eine autarke Energieversorgung mit nachhaltigen Energieträgern können, sicherstellen, ist etwas, das wir nachher in die Welt raus tragen im Sinne von Open Source, dass man das kann, dass man das kopieren kann, dass das auf der ganzen Welt kann entstehen kann. Es ist ein ambitiöses Vorhaben, aber irgendwo muss man es mal anpacken. Die Open Software Foundation die liegt auch schon ein bisschen zurück. Die Ideen die haben wir hier aufgenommen und versuchen das mit den aktuellen Technologien und den aktuellen Fragestellungen, wo wir in der Gesellschaft haben, so zu verknüpfen, dass eigentlich etwas Neues entsteht. Und zwar etwas Neues auch im Sinne des Geschäfts, das hinten steht. Das ist das, was mein Thema dahinter ist. Wie verändern sich die Märkte? Wie verändern sich die Geschäftsmodelle? Und wir glauben, dort ist auch der Ansatz, um überhaupt eine Veränderung in der Welt herzubringen. Auch das wieder ein Link zu der Open Software Foundation, die gesagt hat, da kein Businessmodell hinterher. Und es sind genau die Businessmodelle, die heute drüber sind. Auch hier haben wir eine knappe Ressourcen, Energie, in welcher Form wir die auch gewinnen. Irgendjemand kontrolliert und wacht über die. Und das hat Sinn gemacht in den letzten Jahrhunderten, dass man das so macht. Unsere Gesellschaft, unsere Strukturen verändern sich aber. Und wir glauben, dass es auch dort einen wesentlichen, äh, vielleicht disruptiveren Ansatz braucht, als das wir heute haben. Und das wollte ich jetzt zeigen, wie wir das sehen. Ich werde erst mal kurz über die Energiewende reden. Ganz salopp, also jetzt nicht im Sinne einer politischen Diskussion. Es hat ein paar interessante Fakten darin Auf der einen Seite gehören wir nämlich hier. Da sehen wir, der Energiehunger dieser Welt nimmt ständig zu. Nicht nur in der Schweiz, die Energie ist hier einigermaßen stabil, würde ich jetzt mal behaupten, aber weltweit natürlich, mit diesen aufstrebenden aufstrebender Länderwirtschaften, die da entstehen, oder wirtschaftsrühm nimmt der Energiebedarf zu. Interessant ist, wenn ihr die Grafik links anschaut, dann seht mit welchen Energieträger hier geschaffen wird. Gas, Kohle, Öl, Nuklear bleibt so einigermaßen stabil, es wird immer noch nuklear, wir machen uns das erste jetzt dazu, es werden weltweit aber immer noch neue gebaut. Und wenn man sieht, der grüne Anteil oben erneuerbare Energie, lenkt eigentlich gar nicht mal, um das zu decken, was äh, an neuem Energiebedarf entsteht. Also hier ist eine globale Sicht für die ganze Welt. Und auf der anderen Seite habe ich hier aktuelle äh, Dinge vom BAFU, äh, von 1990 bis 2015, sozusagen der, äh, der äh, CO2-Footprint der Schweiz. Und auch hier, interessant, schaut mal unter dort grüne grünen Haushalte, Industrie, Dienstleistungen etc. Dort nimmt die Emus Emission von CO2 kontinuierlich ab. Auf der anderen Seite, beim Verkehr, sehen wir immer noch den Trend gegenüber. Und jetzt kommt für mich ein grosser Widerspruch. Energiebedarf geht weltweit auf. CO2-Emissionen im Sinn von Klimawandel etc. wollen wir drücken. Also, wenn wir jetzt EU-Parlament gerade entschieden, oder man ringt noch darum, Elektromobilität in Vordergrund stellen, wo natürlich wieder einen Bedarf hat nach Elektrizität, und wenn wir das Ganze befeuern, hier mit diesen Energieträger, ist das überhaupt gar nicht klimaneutral. Also, da frage ich mich, wie wir diesen Spagat eigentlich machen wollen. Und das Zweite, was mir auffällt, hier, wir Schweizer sind vielleicht eigentlich auf der Weltkarte eigentlich sehr gut. Ich wird jetzt China hier nicht sehen. Es sehr anders aus, auch eine überall steigende Tendenz, was die CO2-Emissionen anbelangt. Ähm, wir haben hier ein globales Phänomen, wir können aber nur lokal etwas machen. Und das sind so die Ansätze, die, die, das waren Fragen, die uns ja von beschäftigen und wir haben uns überlegt, wie könnten wir hier etwas machen, wo wir in dieser Welt etwas Nachhaltiges liefern? Und dann müssen wir noch die Wertschöpfung des vom Energiesystem. Und da haben wir etwas, wie wir vorher gehört haben, im letzten Vortrag gehört haben, auch hier wieder die Welt dieser Infrastrukturen. Etwas besitzen, Recht daran haben und dann sagen, jawohl, mini Abundance, also mini Fülle, die ich hier habe, in diesem Sinne noch Energie. Oder? Und auf der anderen Seite die, die Energiebedarf haben, das zusammenzubringen. Wir denken heute noch in der Energie, in einer, in einer alten Welt, sehr stark im Sinn von Infrastruktur. Wir haben eine Erzeugung, wir haben Handel, wir haben Netz, wir haben das Mietering. Äh, der Markt hier in der Schweiz ist noch nicht in diesem Sinne liberalisiert, in der EU geht das schon weiter. Und wir sehen, es kommen neue Sachen hier. Die neue Welt geht mehr richtig Richtung Dienstleistungen. Es kann Steuern sein, Steuern von Energie. Wir haben intelligente Gebäude. Das Gebäude, wenn wir heute drin sind, ist energieoptimal. Das sind alles kleine einzelne Dinge, die wir irgendwo miteinander verbinden müssen. Und interessant ist, wenn man das mal vom Geschäft anschaut, dann haben wir hier eigentlich eher so steigende Verdienstenmargen. Auf dieser Seite nimmt es eher ab. Wir haben hier die Infrastruktur, grossen Infrastrukturen, effekt Und wenn wir das aufbrechen, kommen plötzlich in kleinere Einheiten. Und wenn wir das mal so Rob über allein sprechen, haben wir plötzlich neue Wertschöpfung. Dekarbonisierung plötzlich mal als Wertschöpfung denken. Wie können wir durch Energieerstellung, eben mit neuen erneuerbaren Energien, etwas dazu beitragen, dass die Welt dekarbonisiert wird, der Klimawandel eigentlich kann stattfinden, die Erderwärmung kann gestoppt werden. Übrigens habe ich ganz vergessen auf der letzten Folie wo man den Energieverbrauch weltweit gesehen, gibt es so interessante äh, äh, Phänomen, nämlich z.B. mit den Herkunftsnachweisen von erneuerbarer Energie. Wenn du Deutschland anschauen, wo eigentlich graue Energie hat, ist sie statistisch gesehen, oder wenn man das so, äh, über allein spricht, können Sie sagen, wir haben einen grossen Anteil an, an grüner Energie. Was machen Sie? kaufen die Zertifikate von Norwegen. Aber äh, kommt kein deutscher kommt grüner Strom über sein sie, äh, Kabel über, sondern das ist nach wie vor grauer Strom. Also wir müssen irgendwo die Globalität die Lokalität müssen wir neu definieren, müssen wir zusammenbringen. Und da spielt Dezentralisierung eine wichtige Rolle. Wir haben es auch gehört heute Morgen gehört, im zusammenhang mit der Open Source: Dezentralisierung, neues Modell, neue Strukturen. Unsere Gesellschaft in der Schweiz hier, mit der direkten Demokratie, ist eigentlich schon dezentralisiert. Wir haben hier sehr viel Wissen über das. Wir haben Erfahrung, wie so etwas funktionieren kann. Versuchen wir mal, mit Amerikaner. Und da meine ich nicht nur der Trump damit, er erklären, was direkte Demokratie ist. Darin ist das ein Tweet absetzen. Hm. Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle hier. Erst die Digitalisierung wird uns neue Möglichkeiten bringen, Systeme aufzubauen, wo man vorher irgendwo in Allgemeinheit in Infrastruktur investieren etc. wo man es runterbrechen wo man Sachen wieder teilen miteinander. Und das führt letztlich eigentlich zu einer Demokratisierung des System, wie auch in Open-Source-Software ein demokratischer Ansatz ist, wo man einen Konsens darin finden muss. Und wenn wir schauen, hier technologisch hat es hier interessante Treiber. Lassen wir mal die Politik alles auf der Seite. Hier hat es Treiber drin, wo wir gesehen, mal, wie die Kosten abgenommen haben, zum Beispiel von Solarpanels. Das wird immer attraktiver, in die zu investieren. Also von 2008 auf 2016 hat sich das mehr als halbiert. Das ist noch ein Fünftel der Preise. Auf der anderen Seite haben wir so neue Technologien wie das Internet of Things, die Sensoren. Die kosten praktisch nichts mehr. Ihr wisst auch gar nicht, wie viele Sensoren ihr in so um einem Handy habt. Die Sensoren sind nachher da, um eben Gebäude intelligent zu machen, stüriger zu machen, können auch auf die Welt reagieren. Jetzt ändert das Wetter. Das sehen wir schon im Voraus, also kann ich die Heizung entsprechend anpassen etc. Das sind alles einzelne Ansätze, die wir fahren können. Energiespeicherung, Batterien werden auch immer günstiger, schafft eine gewisse Autonomie. Und nämlich, heute haben wir das Problem, dass alle zusammen, die äh, Photovoltaik auf dem Dach haben, wenn es heute Nachmittag Sonne hat, haben, haben alle Energie. Wenn es morgen regnet, wo ist die Energie? Die ist nicht mehr. Wir müssen irgendwo können speichern und dann kommt dazu, dass wir hier neue Digitaltechnologien haben, wie das Internet of Things, wo wir eben jetzt physische Sachen, wie ein Gebäude plötzlich in diesen digitalen Kreislauf, können von einbinden, können von steuern, können Informationen austauschen und damit eigentlich physische Güter diesen digitalen Prozesse zuführen. Blockchain selber, da komme ich nachher noch drauf, was jetzt im Moment nichts davon verlieren, ist ebenfalls für uns eine treibende Technologie, um die Plattform herzustellen, die uns da überhaupt vorschwebt. Und dann kommen so Sachen rein, wie Machine Learning, Computer, die von denken wie Menschen. Google ist dort führend, da sieht man vielleicht einen Unterschied, die, die Siri haben, nerven sich hier auch der Siri, probiert mal ein Google Home oder ein Alexa. Die Dinge sind wesentlich schlauer, das ist eben nicht künstliche Intelligenz, sondern das ist Machine Learning, ganz ein anderer Ansatz, funktioniert wie unser Hirn. Und was die Dinge können, die können aus Daten können die plötzlich Muster sehen. Und die musste sie wesentlich, um Energieeffizienz zu steuern, um vorauszuschauen etc. Die Möglichkeiten haben wir heute gar nicht. Und wenn wir das Ganze miteinander verknüpfen, dann entstehen hier neue Markt- und Geschäftsmodelle. Und genau diesen Proof of Concept wollen wir nachher antreten, eigentlich mit dem Pilot in Fuerteventura Jetzt, wenn ich das System hier anschaue, hier haben wir eigentlich. Ähm auf der linken Seite das zentral gesteuerte, graue Energiegrid. Das Zentralsystem, einmal kommt es wird verteilt. Wir können auch heute den Stromlieferant nicht wählen. Das soll sich alles ändern mit der Liberalisierung, wenn auch immer die kommt. Aber es ist ganz klar, wir haben eine ganz klare Rolle, Produzent, über irgendwelche Infrastrukturen zum Konsument. Jetzt drehen wir das Spiel um. Jetzt nehmen wir das mal vom Grid weg. Völlig weg. Spundige Idee. Wir nehmen einfach irgendwelche Einheiten der Region, wir haben hier gesagt, ein paar Häusle. Wir nehmen die Technologien, die ich vorher gezeigt habe, hier, machen die Häuser intelligenter, steuerbar etc. Wir machen sie zu Produzenten, also ich werde zum Prosumer, ich konsumiere nicht nur Energie, ich erzeuge Energie mit Photovoltaik, mit Wärme etc. Abwasser usw. und kann die wiederum teilen mit Leuten in meiner Region das heißt, wir dezentralisieren plötzlich das Energiesystem. Was da unten hier passiert, die zentrale Infrastruktur bekommt ganz eine andere Bedeutung. Was da wichtig ist, wir müssen Energieverträger und Speicher miteinander kombinieren, nicht nur in die Elektrizität in denken, Wasserstoff zum Beispiel nachher erzeugen zur Speicherung, wo man wiederum als sekundäre Energie in Kreisläufen Kreislauf zuführen. Kann. Die Z-Zentrale Energieerzeugung und Verbrauch, digitale Vernetzung von Gebäuden, Quartieren, Regionen etc. kleineren Denken, nicht global, nicht groß, nicht die in große Infrastruktur, sondern wieder das sogenannte Divide and Conquer, Prinzip, das ich mal über Softwareentwicklung gelernt habe. Teile und herrsche. Großes Problem in kleine, zerstückeln und dann wieder zusammenbauen. Das ist eigentlich das Ziel, das wir hier machen wollen. Wir wollen demokratische Mechanismen hineinbringen, via Blockchain. Man weit Automatisierung anstatt Steuerung und eine lokale Optimierung nachher mittels Machine Learning. Und was daraus entsteht, ist eine neue Art von Wirtschaft. Es ist eine Kreislaufwirtschaft. der Ein Kreislauf, der hier in so einer autonomen Zelle kann funktionieren kann. Zumindest in unserem Kopf so weit. So. Jetzt, was, wieso brauchen wir da Blockchain? Und ich wollte, gerade ursprünglich haben wir ja den Titel gesagt: Blockchain und Nachhaltigkeit der Widerspruch. Damit haben wir eigentlich auf das Mining zielen und zeigen, wir eigentlich mit natürlicher erneuerbarer Energie das Mining eigentlich, äh, ja, sagen wir mal, entschärfen. Das ist kein Thema mehr für uns. Das Mining, wo wir hier setzen, braucht schon gar nicht die Energie. Es ist nicht ein proof of work, das wir mal vorausgesetzt Es ist ein proof of stake, das wir hier machen. Die Thematik haben wir in dem Sinn schon gar nicht. Aber wir nutzen Blockchain, um eigentlich genau das System herzubekommen, die Dezentralisierung, die Demokratisierung, eine Plattform können aufzubauen, wo global ist, wo wiederum kleinere Einheiten können funktionieren können. Wenn ich den Markt zerstückle so von dieser grossen Infrastruktur, die ja auch ganz eigene Geschäftsmodell hat, wo vom Skaleneffekt treiben sind, plötzlich in viele kleine Einheiten gehen, die auch Kosten haben und das immer duplizieren, dann funktioniert das vielleicht wirtschaftlich nicht. Also wir müssen das eine, das Große mit dem Kleinen in sich geschlossenen können kombinieren, dass wieder ein Ökosystem entsteht. Also ein wirtschaftlicher Kreislauf. Wieso ist Blockchain so wichtig? Für mich fällt das auf vom Trauer vom Geschäft. Unsere traditionellen Geschäftsmodelle basieren eigentlich auf indirekten Geschäftstransaktionen. Sei das im Handel, sei das im Bankengeschäft etc. Ich kenne Parteien, die ich nicht kenne, mit denen mache ich nicht so gerne ein Geschäft. Vertrag abschließen, Verträge etc. Darum haben wir immer wieder einen Intermediär dazwischen. Im Finanzgeschäft sieht man das sehr gut. Das führt dazu, dass jeder seine eigenen Daten hat, zentrale Daten, etwas, das man wieder horten kann, nicht mit anderen teilen. Äh, zum Beispiel die e ja, die wissen ungefähr, was mein Stromverbrauch ist, aber die wissen nicht, was hinterher passiert beispielsweise. Und dann kommen so Firmen in hinein. Das Internet hat eben leider auch neue Intermediäre geschaffen, Google, Facebook usw. So die kommen. Die nehmen hier meine Daten, die besitzen die Daten, die haben aggregierte Sicht über uns alle und die Daten sind Treiber für ihre eigenen Geschäftsmodelle. Wenn wir die Blockchain nehmen, dann können wir das aufbrechen. Dann können wir eigentlich das ganze System nehmen, wir können Parteien zusammenbringen, die sich gegenseitig nicht kennen, die sich nicht vertrauen. Müssen. Die Blockchain kann das Regel auf algorithmischer Ebene. Da gibt es sogenannte Konsensmechanismen nachher dazu. Da wird ich nicht ins Detail gehen, Aber wir können die Vertrauensbasis für Authentizität, Glaubwürdigkeit, Integrität eben durch Software-Code Und Wir haben heute Morgen gehört, Code is the law. Das code ist das Gesetz. Das geht eigentlich genauso hier in der Blockchain. Jetzt, was ist das Zentrale? Die zentralen System hier, auch wie unser Energiesystem, die können wir von einer zentralen aus, die steuert, das kommt alles zusammen, von da aus wird steuert, da wird verteilt. Das hat schon den Nachteil in unserer heute digitalen Welt, das sind genau die Knoten, die am angreifbarsten sind. Wo geht der Hacker her? Bei einer Bank, Dort, wo alle Daten zusammenkommen. Wenn ich aber ein Paymentsystem habe, das auf der Blockchain äh, basiert, in einem so dezentralisierten Netz, wo die einzelnen Knoten hier direkt kommunizieren können, nicht immer über den zentralen Steuerungsknoten. gehen, habe ich den Angriffspunkt schon gar nicht mehr. Also bringe ich auch schon mal eine Sicherheit hinein, die ich in diesem zentralen System nicht habe. Hier haben wir auch die zentralen Daten. Oder? Jeder liefert Daten hinein und auch in der Mitte sieht, der hat alles, der besitzt alles, gibt ihm eine gewisse Macht. Und mit dieser Macht kann er natürlich auch wieder sein Geschäftsmodell beführen. Jetzt Die Elemente für die, die die Blockchain noch nicht kennen, ganz kurz, was wir dazu brauchen, ganz ein ganz wichtiger Punkt, da drinnen in dem System, und das ist einer der Treiber für uns, wir wollen auch die Datenhoheit sicherstellen, dass die Daten, die bei euch entstehen, gehören euch. Und wir können Blockchain dafür verwenden. In dem wir Kryptografie Kryptographie das sind nicht neue Verfahren, die gibt schon lange. Wir haben Identitäten, die wir hier haben, leider etwas, was die Schweiz noch nicht hat. Wir als Schweizer Bürger haben noch keine digitale Identität. Wir reden zwar von digitaler Gesellschaft und digitaler Wirtschaft. Aber digitale Identitäten haben wir leider noch nicht. Wir brechen das Netz, nicht jetzt im Sinne von Cloud, wo alles wieder zusammenkommt, auf in ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Spielt keine Rolle, ob Technote jetzt gerade aktiv ist oder nicht. Das Gesamtsystem funktioniert weiter, müssen sich die kennen. Nein, die Spielregeln, und das ist interessant, Interessante an der Blockchain, sind für alle die gleichen. Das heißt, was da drinnen passiert, jeder überwacht den anderen und überall funktioniert es nach den gleichen Regeln. Und so können wir in der Blockchain nachweisen, indem die Daten hier in ein sonst genanntes verteiltes Hauptbuch oder Distributed Ledger, die den Begriff schon mal gehört haben, schreiben, dass die Daten dort drin, die drinnen sind. Integer sind jederzeit nachweisbar und unveränderbar. Das haben wir heute sonst nie. Also auch die Manipulation als Machtinstrument fällt hier nachher eigentlich weg. Wir haben dafür einen Konsensmechanismus, so wie einen auch eine Open Software Foundation braucht, um den Konsens zu finden. Der Konsens muss hier stattfinden, für jede einzelne Transaktion. Der Konsens muss auf einer äh, institutionellen Ebene stattfinden, wo das System daher, wo man bestimmt, wie funktioniert das System, welche Regeln werden angewendet, das ist nicht ein Einzelner, der das bestimmt. Und das ist für mich der Haupttreiber der Blockchain, ist die Dezentralisierung. Das haben viele noch nicht gesehen. Das sind wirklich ganz neue Geschäftsmodelle, das sind wirklich ganz neue soziale Strukturen, äh, die man in dieser Form eigentlich noch nicht hatten. Und wenn wir das jetzt so etwas mehr technisch anschauen als Plattform, damit ihr auch äh, versteht, was mich der, äh, Nicola erzählt, dann haben wir hier irgendwo die Miner. Die Miner die sind unabhängig voneinander. Da kann jeder teilnehmen, egal welcher Stakeholder. Der Miner hat einen wirtschaftlichen Anreiz darin, bei uns nicht wie beim Bitcoin, Bitcoin zu schürfen, sondern hier geht es darum, eigentlich die Energiesteuerung sicherzustellen, die Datenhoheit sicherzustellen. Ähm, für das kann man auch die sogenannten Tokens hier verwenden. Ein Token kann jetzt, äh, bezogen zu Energie, der Token kann als Zahlungsmittel sein, etc. Kann man unterschiedlich einsetzen. Und am Schluss werden die Daten wie in ein grosses, verteiltes Hauptbuch hineingeschrieben, wo für jeden zugänglich ist und transparent ist. Und damit können wir eine Basis schaffen, wo wir so einzelne Automa äh, autonome off wiederum zu einem grösseren Ganzen verbinden können, in einem demokratischen System. Hin. Und spannend ist, wir können auch also sogenannte, ja, das funktioniert nicht auf dem Ding, äh, Orakel reinbringen, das heißt so externe Wahrheiten, nehmen wir zum Beispiel das Wetter. Das Wetter kann jetzt hier Informationen einspeisen, und das Wetter auf Fuerte Aventura halt äh, in den nächsten, ich äh, weiß nicht wie viele Stunden, äh, zieht, äh, kommt, kommt Sonne führen und entsprechend kann das System hier wieder schon wieder, go, go antizipieren, wie ich die autonomen Zellen jetzt so steuere, dass ich wieder den Energiebedarf für die nächste Zeit kann, äh, sicherstellen kann, indem ich den Überschuss irgendwo speichere um dann für später, wenn ich nachher die natürliche Energiequelle nicht mehr zur Verfügung habe, wieder kann nutzen kann. Interessant ist, dass Blockchain hier eigentlich eine wesentliche Anforderungen an die Digitalisierung vom Energiesektor erfüllt. Es ist mal die Sicherheit, die niedrigen Transaktionskosten. Stell euch mal vor, der habt vielleicht schon gehört von den Elektrofahrzeugen, die auf einem Parkplatz fahren und wenn ihr auf dem Parkplatz ist, hat es einen Induktionsschleif und der fährt einfach laden. Das während der halben Stunde einkaufen. Das ist vielleicht eine Transaktion von 30 Grad. Die Ich heute nicht mit der Kreditkarte abrechnen. Die Transaktionskosten sind zu hoch. Auch dort müssen wir neue Modelle haben, dort müssen wir andere Ansätze haben, dass solche Sachen funktionieren können. Und das Interessante ist, in der Blockchain kann das als geschlossenes Ökosystem funktionieren. Wir brauchen dafür keine schweizer wir können irgendeinen nilum e token schaffen für das Ganze schaffen und wir können auch Transaktionen machen, die man braucht auch von einem Rapper sind, die überhaupt noch finanzierbar sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann verlässliche Messwerte. Wir haben alle den Blick auf die Daten hier, die wir verwenden können. Ganz wichtig: Stakeholder besitzt seine Daten. Also der Einzelne ist übrigens im EU-Recht festgehalten zur ähm, Liberalisierung vom Energiemarkt, dass die Daten, wo da die smart Mieter fassen, wo dran ist, mein Verbrauch, mein Backofen, wo läuft, mein Licht, wo läuft etc. Die Daten gehören dem Konsument. Also, da hat der Regulator schon mal ein bisschen auch im Hinsicht auf Datenschutz, etc. Da kann nicht irgendeiner Google oder so einfach übernehmen und dort ein Geschäft drauf machen. Und das Ganze ist eigentlich auch regulationskonform, weil wir eben hier die offene Sicht drinnen drin haben, das Ganze nachher können nachvollziehen Blockchain findet ihr heute im Energiebereich, in verschiedensten Bereichen, im Metering-Bereich, im Grid-Management, Dezentralisierung, genau da, wo wir im Hauptbereich sind, IoT-Steuerung oder eben das Laden von, äh, Elektrofahrzeuge. wenn das mal zusammenfassen, das ist für mich ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch schon mal geredet von dieser Infrastruktur, Welt von physischen Güter. Und jetzt kommen wir in die digitale Welt hin. Jetzt verknüpfen wir die miteinander. Und da ändert die Geschäftslogik komplett. Und ich werde das kurz noch zeigen an einem Beispiel, wo wir jetzt sagen, wir nehmen eine Batterie. Nehmen wir an, irgendwo zehn Häuser in einem Quartier, die haben alle Photovoltaik. Technisch ist das möglich, mit ein paar Batterien im Boden. Wenn Stromüberschuss entsteht, beführen wir die Batterien, füllen die. Und wenn ich nachher schlechtes Wetter habe, können alle die zehn Häuser wieder Strom rauszugeben. So, eine Blockchain hinten kann das vollautomatisch abwickeln, was den wirtschaftliche Kreislauf anbelangt. Wenn ich euch jetzt aber eine Batterie verkaufen würde für euer ein einzelnes Haus, da bin ich der, was ich nenne, die Güterlogik. Der hat eine Batterie, ein physisches Gut. Das ist ein Endprodukt, das ihr verbraucht. Der sind der Käufer dem Produkt, der hat Speicherkosten pro Megawatt. Es ist eine Einwegkommunikation, ihr als Firma verkauft euch das. Ihr seid der Einzige, der besitzt das, teilt das auch nicht. Es ist die Wertschöpfung, besteht in der Hardware, die Forschung Entwicklung, Produktionskapazitäten aufzubauen etc. Wenn wir aber hergehen und sagen, wir, die Batterien die verkaufen wir nicht, die Batterien bringen wir zusammen, wir nehmen Einheiten zusammen, machen autonome Off-Grid-Zellen, dann können wir ganz anders an denken. Dann haben wir plötzlich eine service-dominante Logik. Der hat nämlich Ökostrom für 24 Stunden. Und nicht Ökostrom, dann, wenn der Sonne hat oder der Wind hat. Wir können plötzlich Energie speichern. Und die können wir zusammen speichern und die können wir zusammen wieder nutzen. Das ist ein Service-Aspekt. Die Rolle des Gutes ist eben, den Speicher als Service wir sind eine Co-Creation wir sind prosumer Wir konsumieren und wir produzieren gleichzeitig. Und wenn wir uns verbinden, können wir eigentlich alle von uns in Konsumenten- und Produzentenrollen sein. Wir haben die Unabhängigkeit, mehr Sicherheit geht in diesen kleinen Zellen innen, also wo der Strom natürlich Spieß werden. Und ich hier eigentlich eine zwei interaktion Ich sehe immer, was passiert mit dem Kunden. Das sind wieder wichtige Daten, die wieder hilft, für andere Zellen vielleicht zu optimieren, für das Gesamtsystem zu optimieren. Das sind Daten, die uns heute in dieser Logik gar nicht zur Verfügung stehen. Wir haben eine einzelne Batterie, die ist nicht verbunden irgendwo mit einem Ökosystem. Die funktioniert isoliert für sich. Also wir brauchen hier eine Gesamtbetrachtung, eine systemische Betrachtung. Und da verändern sich nachher die Geschäftsmodelle. Und was wir so sagen, wir wollen eigentlich. Green Off Grid Energy as a Service, so kleine zentrale Einheiten. Das ist das, was euch jetzt der Nikola wird erklären, was unsere Idee ist, wie dorthin kann ich kommen kann Ich habe versucht aufzuzeigen, was sind die Treiber. wie können wir den Energiewandel irgendwo greifbar machen, äh, welche Rolle spielt die Blockchain, der hat Blockchain selbst kann die Nachhaltigkeit unterstützen, indem wir eben die autonomen Zellen schaffen, aber gleichzeitig ein globales System, wo alle ihre Zellen oben drauf haben, sodass wir wiederum eine globale Infrastruktur zur Verfügung haben. Wir ein Pilotprojekt realisieren, in dem wir demonstrieren können, dass die vereinten Erkenntnisse, die jetzt Oliver erläutert hat, zusammen funktionieren können. Dazu komme ich auf ein Modell zu sprechen. Als eigentlich das Ziel eines nachhaltigen Off-Grid-Energieökosystems. Und das muss verschiedene Bedingungen erfüllen. Ähm, wenn wir solche Einheiten schaffen, oder Entities auf Englisch gesagt, müssen wir ja mal können sicherstellen dass die völlig unabhängig von der normalen Grid funktionieren In logischer Konsequenz müssen solche Einheiten eigentlich ähm, müssten die die Möglichkeit haben, dass die 24-7 Stromversorgung gewährleisten können, ohne Abhängigkeit zum, zu, zu anderen weiteren Energieversorgern. Und so wird eigentlich ein Modell aussehen von so off grid und so wird auch ein Modell ausgesehen vom Pilot, den wir in Fuerteventura zusammen mit der Regierung, das ist das Cabildo von der Kanarischen Inseln, in einem Technopark einem alten Flugplatz in Fuerteventura realisieren können. Ihr seht hier, wir werden uns als Plattform aufstellen. Im Mittelpunkt haben wir das Energiemanagementsystem, das eigentlich funktioniert, so wie es Oliver erläutert hat. Ich gehe dann noch darauf ein. Ich würde es viel lieber Loom-Managementsystem nennen. Nennen wir es jetzt doch so. Und funktionieren so eigentlich als Plattform. Und zwar bringen wir die verschiedenen Akteure die nötig sind, damit man so eine äh, autonome Zelle kann erschaffen kann, auf die Plattform, damit die zusammen ökologisch und sogar auch ökonomisch trennt sie von, von, von den äußeren ähm, Bedingungen. Wir haben hier zum Beispiel eine Stromversorgung, also ein Produzent, der kann in Form von Sonnenenergie oder Windenergie oder einem Mix, das kann ein Park sein, wo die Stromproduktion du gewährleisten, wo eigentlich dass sie die offgrid grid du und wir haben natürlich der Kunde, von dem, eigentlich der Konsument, hier aufgeführt. Das ist noch ein bisschen von unseren alten Schienen, wo wir Mining betrieben haben. Wir werden für einen Pilot äh, irgendeinen Konsument müssen finden müssen, weil wir das Off-Grid machen Und wir sind uns dort überlegen, dass wir vielleicht einen externen äh, Mining-Operator nehmen, weil der stellt eigentlich die Anforderung, 24-7 Strom können zu beziehen, perfekt für uns, um das zu demonstrieren. Und was auch noch gut ist, der versteht Blockchain und äh, denke ich, ist sicher auch einfacher mit dem. Das hier können, zu realisieren. Das ist der Konsument. Der Oli hat erwähnt, es gibt auch die Prosumer. Das ist jetzt zum Beispiel ein Haus, das eine Photovoltaikanlage hat, wo vielleicht durch den Tag eine Überkapazität hat und die wird ins Netz aber vielleicht in Nacht abhängig ist vom, vom, vom Netz selber, weil er eben nicht mehr produzieren kann. Und vielleicht kann sich das auch, vielleicht ist für ihn die Energiespeicherung allein, das ein Thema, das man finanziell nicht bewältigen kann, aber wenn er eben in so eine Entity integriert ist, haben wir plötzlich eben noch den weiteren Akteur, den Energiespeicherer. Und wenn man dort schaut, heute wird viel mit Lithiumbatterien geschaffen, wir wollen grün sein, das heisst, wir wollen eigentlich auch neue Technologien fördern. Und wir haben auch festgestellt, dass es diese Technologien gibt, dass sie einen ziemlich hohen Reifengrad haben. Also es gibt es zum Beispiel ein Startup, das heißt Hydrogenics. Ihr Konzept ist, dass man mit dem Strom, äh, mit, mit dieser Applikation kann Wasserstoff herstellen Der Wasserstoff funktioniert nachher aus Energiespeicherung. Und wenn man dann den Bedarf hat, wieder Energie zu beziehen, kann man mit der Brennzelle den Wasserstoff wieder in Energie umwandeln, also in Elektrizität, und da nutzen. Und was hier schön entsteht, ist, dass eventuell, und das ist vor allem gerade in Fuerteventura spannend, wir haben zweieinhalb Mal mehr. Sonneneinstrahlung aus in, in der Schweiz oder im Mitteleuropa. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich durch den Tag, wenn die Sonne stark scheint, ziemlich viel Überkapazität haben. Und unser Ziel wäre eigentlich für den Pilot, dass man, da wirklich, dass man dort wirklich kann, dem Pilot Kraft verleihen dass wir so viel mehr Wasserstoff produzieren, dass man plötzlich einen sekundären Markt kann erzeugen Dass wir plötzlich, und darum haben wir auch die Zusammenarbeit mit der Regierung sehr eng, dass sich vielleicht die plötzlich sich entscheiden, das Bussystem, äh, das sie haben, in Fuerteventura mit Wasserstoff zu betreiben. Also, wir haben dort eine richtige Sandbox in Fuerteventura, wo wir, wo wir solche Sachen ausprobieren können wo Fuerteventura als eigentliches Lab, also Laboratory, Labor, wird funktionieren. Wir haben zum Beispiel auch sehr viel Tourismus, also wir haben Hotels, die sehr viel Strom beziehen, wir haben Mietwegen, also vor allen möglichen Autohersteller, sieht man dort Mietautos umeinander. Man könnte dort den Testmarkt erzeugen für Wasserstoff zum Beispiel. Und das ist das, was wir dann auch in einem weiteren Schritt anstreben wollen. Und ihr seht so langsam, dass diese Plattform, wie wir sie gestalten wollen, dass es das funktionieren kann, offen muss sein. Dass wir die einzelnen Akteure nicht konkurrenzieren. Dass die gerne auf die Plattform kommen, weil sie abhängig voneinander sind. Und sie können einander helfen. Und dass plötzlich noch weitere Akteure, die gar nicht direkt mit Stromversorgung zu tun haben, sondern in logischer Konsequenz aufgrund dieser neuen Technologien plötzlich darauf kommen können. Kann das Fuerteventura-Projekt Schritt für Schritt wachsen? Und das ist unsere Idee. Und wie schaffen wir das? Es braucht ein Energiemanagementsystem, das die Akteure zusammenbringt. Es muss Vertrauen da sein, man muss können Transaktionen machen können. Dafür haben wir, äh, haben wir sicher Blockchain aus möglichen Technologien, die uns dort unterstützt. Wir wollen es nicht nur ökologisch äh, in, independent, also unabhängig machen, sondern auch ökonomisch. Also braucht es irgendein Zahlungsmittel, das wir dort haben, das die Leute darauf akzeptieren, das das Ganze auch monetarisieren kann. Wir brauchen ein Mobile User Interface. Also am Schluss sollte doch für jeden Akteur es ist ganz einfach, das zu erkennen, also hinten die ganzen Hashcodes und das ganze, die ganze Programmierung. Ich kann selber noch auch nicht von dem Bereich, kennen, mit zu wenig, zu wenige User in die Tiefe geht, Ich werde einfach ein angenehmes User-Interface haben, wo ich genau sehe, wie viel produziert mein Solarpanel, wie viel geht's es ab, wie viel habe ich verdient oder wie viel muss ich zahlen. Und das alles simultan und einfach so abläuft. Dann haben wir die Möglichkeit viele Akteure draufzubringen. zu bringen. Und das letzte Machine Learning, wo man, Log wo man aufgrund des ganzen Netz Daten haben kann, ich meine vor allem nicht die Daten, die jetzt der Konsument schützen sollte, die er dann vielleicht auch verkaufen kann, das für Marktzwecke verwenden sondern Daten, die Machine Learning, die wieder im grossen Ganzen helfen, die ganze Entity, die ganze Einheit effizienter zu gestalten, dass wir, dass wir dort auch die, die Dekarbonisierung erreichen und wirklich 24-7 ähm, unabhängig sind. Und dort sind eigentlich die vier Thesen zum Abschließen, die für uns wichtig ist, dass wir, wir wollen, wir, wollen, also wir brauchen eine demokratische Plattform, damit überhaupt die Akteure draufkommen. Wir wollen mit dieser Plattform dekarbonisieren, also wir wollen emissionsfrei schaffen, dass wir die Energiewende schaffen können und das hier in einem Pilot aufzeigen Wir wollen dezentralisieren, auch physisch, dass wir solche Zellen schaffen, die unabhängig voneinander funktionieren. Und wir wollen das Ganze eigentlich äh, digital aufbauen, äh, damit, man, damit man dort die, äh, die Technologien von der Digitalisierung auch voll kann nutzen kann. Wie sieht das aus? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine, so eine Entity hat, wäre eigentlich das Ziel, dass man weitere Entities, also Einheiten, erschaffen schaffen, die in sich die Stromversorgung sicherstellen. Das wiederum läuft eigentlich dann über unser illum management system sind die wieder miteinander vernetzt, so wie es der Oliver erwähnt hat. Wir können die Daten sammeln, wir können sie effizienter gestalten und wir können natürlich eine Plattform bilden, die ökonomisch und ökologisch funktionieren kann und wo jede einzelne Entity wieder von allen anderen auch profitieren kann. Letztlich noch ein bisschen zum Untermalen. Der Pilot in Fuerteventura ist sicher auch nach der Präsentation zur Verfügung, wenn ihr spezifische Fragen hat zum Start-up oder auch zum, zum Pilot in Fuerteventura. Wir haben die Chance, in der Kanarischen Insel, in Fuerteventura, einen Pilot zu machen. Wir haben bereits die Lizenz des Technopark, wo wir dort eigentlich ein bisschen wie eine Sandbox haben, die wir selber ausprobieren und testen können. Und uns wollen überlegen, wie wir diesen Pilot realisieren wollen. Also wir haben ja einen Ingenieur im Team, der uns dort unterstützt und das planen will, wir dann eigentlich in Form des Technopark aufzeigen Und dann mit dem Ziel, in Fuerte mal sicher lokal zu vergrößern, weitere Entities zu schaffen. Die von profitieren können profitieren und dann sicher auch in einem nächsten Schritt vielleicht über Fuerteventura rausgehen. Und Das wäre eigentlich ja dann auch die Rot-Vision, die wir haben, dass wir äh, ein System haben, das global funktionieren kann, weil die Bedürfnisse sind eigentlich überall die gleichen und das äh, global dort gehen kann, wo solche Projekte gesucht sind. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben irgendwo im 16. Jahrhundert haben wir, eine, haben wir eine Idee gehabt, dass man so eine Plattform machen kann? Meine Brüdes ist vor etwa rund vier Jahren ausgewandert in Fuerteventura. Er hat Thema, also ist mit Leuten zusammengekommen, die schon Bereiche, im Blockchain-Bereich ein Projekt realisiert haben. Es ist ein spannendes Projekt noch: Fuertecoin, das das KMU in Fuerteventura fördern sollte, weil viele durften dort hergehen. Und in den Hotels bleiben, all inclusive. Er hat Idee gehabt, man könnte doch irgendwo eine Währung machen, die sie nur lokal ausgeben können. Anstatt, dass die lokalen Firmen dort das Geld in Werbung anlegen, könnte man es zum in so einer Fuertecoin anlegen, dass jeder Tourist so eine Fuertecoin bekommt und dort eigentlich aus dem Hotel herausgezwungen wird, weil man wir weiss, dass es wert Werte hat kann er etwas kaufen Und dass man dort außerhalb von der Hotels geht shoppen Das war nur nebenbei, dass sie so die existierenden Ideen waren, dem noch Trend Co-Founder, im Bereich der erneuerbaren Energien geschaffen hat. Und wir schon eine Marketingagentur in Fuerteventura, die immer noch läuft. Und im Dezember hat man das mal so ein bisschen planen, man sich auch überlegen, ja man mit Blockchain arbeiten, man könnte eben das dezentral gestalten. Und wir haben dann im Februar Kontakt gesucht mit der lokalen Regierung, wo man dann eben vor allem auf Technopark, Technopark leer steht. Oder Fuerteventura, weiß nicht, ist nicht so interessant für die KMU dort. Und der Technopark leer für das KMU sind wir natürlich für sie perfekt geeignet, das Projekt, dass sie dort auch mal aus KMU herbringen können. Und dort haben wir natürlich den vollen Support von ihnen. Wir haben die erste Seed gemacht im Frühling, wo wir mal vor allem Geld gesammelt haben, dass wir die Ideen können, äh, weiter konzeptionalisieren können, dass, äh, dass wir auch eine Firma gründen können, äh, dass wir zum Beispiel auch, äh, bereits die ersten Mitarbeiter dass, dass die schon für das Projekt arbeiten können. Wir sind halt auch ein Start-up, wir müssen uns irgendwo finanzieren. Wir haben Bereiche, äh, im Bereich äh, Research und Kontakt mit der Finanzmarktaufsicht in Lichterstein Kontakt gesucht. Hatte. Da kann ich nach, das nachher auch noch ein bisschen Auskunft geben, warum Leichterstein ausgewählt haben wir das ausgewählt, zum Beispiel aus, aus, äh, aus möglichen äh, Und Wir besitzen das Wichtigste eigentlich, wir haben das bewilligte äh, Pilotprojekt. Also wir könnten loslegen und der nächste Schritt logischerweise ist, dass wir private finanzieren wollen, wir, äh, der Pilotprojekt, wir wollen das Pilotprojekt, die Plattform integrieren, wir wollen die weiterentwickeln, wir wollen die Plattform lokal dort ausbauen, wir wollen viele kleine weitere Zellen schaffen, kleine Projekte machen. Also so eine Entity kann ganz klein sein, das können zwei Nachbarn sein, die sich ein Solar, äh, Solarpanel teilen. Es kann aber auch grösser gehen, sodass wir eigentlich ein Projekt machen wollen, das man auch kann, kann skalieren kann. Und irgendein ist wenn natürlich die Trision, dass wir dann auch mal global expandieren können und dann dort vielleicht auch auf deinem Kapital angewiesen sein. Aber wir haben jetzt dort eine wesentliche Änderung gemacht, wie dass wir vorgehen, gegenüber dem, was ihr im Prospekt haben, können, entnehmen könnt. Das vielleicht noch, da kann ich jetzt nicht gross auf ein, ihr könnt das lesen. Vielleicht habt ihr noch gefragt, ja, wie könnt ihr dazu beitragen, wenn ihr, die, wenn ihr die Idee interessant findet und Inputs könnt geben. Wir sind sehr offen für Feedback, für Feedback und äh, Sie, Sie sind auch froh dafür, wenn ihr uns auch könnt unterstützen könnt. Ihr könnt uns natürlich auch helfen, wir, wir äh, aus, aus, Fachspezialisten oder wenn ihr wisst, ja, es gibt sicher irgendwo vielleicht andere Projekte, die, wo, wo uns können helfen können, wir wollen dort endlich eine offene Plattform erzielen, die eigentlich auch ein bisschen im Gedanken Open Source Rechnung dreht, wo wir das Gefühl haben, dass die Zukunft und vor allem auch die Energiewende vor allem so einfach gemeistert werden kann. Ich schlage vor, dass wir, äh, in eine offene Diskussion hineingehen, ähm, wo, ja, wo wir können, wo dir die Fragen stellen können, wo, wo wir auch gewisse Dinge zusammen können diskutieren können. Wir können also auch die Folien wieder verwenden. Ich gehe schon am besten mal wieder auf diese Folie hier zurück, weil dort eigentlich die wichtigsten Sachen visualisiert sind. Vielen Dank. Mir ist, gerade noch eines klar geworden, als ich die Schlussworte gehört habe. Es gibt noch eine übergeordnete Vision, die eigentlich noch gut hierher passt an Event. Open Energy. Es ist mehr nur als eben die Nachhaltigkeit etc. Vielleicht müssen wir ein neues Modell denken, Open Energy. wo Energy ist der Treiber für alles, was um wir machen, für alles, unser wirtschaftliches Handeln etc. Ich glaube, das wäre, würde auch einen fundamentalen Wandel eigentlich in der Gesellschaft bringen. Und, und ein Punkt hätte ich noch hervorgehabt, was hat mir so gut gefallen hat an diesem Projekt, ist die Insel. Wir sind einfach mal abgetrennt, vor allem physisch. Hier sind wir verwoben in ein System, auch mit der EU etc. Das ist viel komplexer. Die Insel die können wir noch so anpacken. mit einer eine Regierung, die wir noch mit reden oder, wo jetzt auch dahinter steht, das Ganze supportet. Und es gibt ganz andere Möglichkeiten. Interessant ist ja, dass die Insel heute energietechnisch nicht autark ist, was sie eigentlich könnte sein wo eben genau, eben nicht Open Energy als Idee hinter dran steht, sondern handfeste wirtschaftliche Interessen. Und so traurig das auch ist, der grösste Teil von der Energie wird dort fossil erzeugt. Und das ist darum für uns eigentlich ein guter Testmarkt, um zu zeigen, so also Zellen sind möglich. Und wo sehe ich die im Entstehen? Ich sehe den Markt primär jetzt hier, wo wir sehr hohe regulatorische und, äh, Anforderungen und so weiter haben sondern in aufstrebenden Wirtschaften. Wenn wir irgendwo sehen, geht, geht mal schauen, wie in, in Indien, in Brasilien und etc., was die im Moment auch Infrastruktur aus dem Boden stampfen. Wenn man dort so Quartier aufbaut und von Anfang an solche bauen einbauen dass die eben autonom sein können, dann haben wir schon ganz andere Städtekonzepte, da Dann wir eine Smart City etc. viel näher. Das heisst, der Riesenvorteil von all diesen Ländern ist, die können die grünen Wiesen starten. Alles, was wir hier machen, müssen wir immer das Bestehende überwinden. Und schon das kostet einen Haufen Energie. Also, das vielleicht noch so ein bisschen als Ausblick, wenn wir sagen, wir wollen mit dem nachher global gehen, das ist natürlich dort am interessantesten, wo die neuen Systeme am Ende stehen, wo man den Einfluss kann nehmen kann und nicht gegen das Bestehende muss noch ankämpfen muss. Also, jetzt eine ganz konkrete Frage. Und zwar, jetzt meine Frau Sunderhuber. Ich werde jetzt in Fjord der in einem Technologiepark. Dort. Ich habe Solarzellen drauf, ein kleines Windrad neben dran und ich brauche normal Strom, Wahrscheinlich brauche ich Strom für meine Klimaanlage? Mhm. Was brauche ich an Hardware-Komponenten, damit ich das mitmachen kann? Gibt es irgendein Gerät, oder sage das ist jetzt den Strom, den ich produziere, und der Strom, den ich verbrauche? Mhm. Wie ist die Vision für euch? Ja. Verkauft ihr dann das Gerät, verkauft ihr das Protokoll, Nein. Sind ihr offen oder genau. irgendwo äh, müsst ihr nicht Geld verdienen am Ganzen mhm. und irgendwie müsst ihr schauen, dass die Leute äh, mitmachen können. Genau. Jetzt hat es hier auch wieder zwei Komponenten. Wenn wir von dieser ja. Plattform reden, dann ist die Plattform eigentlich zu sehen im Open-Source-Gedanken. Die Plattform soll aber genau die Offenheit haben. Wir können nicht einen Standard durchsetzen, etc., sondern da sollen verschiedene Arten von diesen Modulen entstehen können, so dass man die miteinander koppeln kann. Also wir versuchen, diese Ebene herzubringen. Und da sind Haufen Fragen, und darum haben wir auch uns entschieden für diesen Lab-Ansatz, um genau diese Fragen zu adressieren. Wir haben schon Anfragen von grossen Herstellern wie Siemens, etc., die das spannend finden, weil sie genau wissen, wenn ich heute irgendein Siemens-Gerät kaufe, dann funktioniert das sicher mit allem anderen von Siemens. Aber funktioniert irgendwie nicht, wenn ich irgendwie Google Nest einbinde, etc. Dort auf der Stufe Smart Home haben wir im Moment eine riesige Krüse-Müse, die uns nicht dort bringt. Und wir wollen eigentlich die Plattform umgedrungen, also sozusagen das Fundament bilden, wo nachher das Ganze ökonomisch obendrauf stattfinden kann. Geld verdienen die, die drauf. Aber irgendjemand muss mal die Plattform annehmen, damit das Ganze entstehen kann, damit das Ökosystem obendrauf entstehen kann, wo überhaupt so kleine autonome Zellen wirtschaftlich überhaupt rentabel machen kann. Das ist, das ist die Motivation für uns. Aber ich brauche ja trotzdem, ich brauche ein gewisses Stück harte oder Software, genau. Für da können mitzumachen. Genau. Ich brauche allenfalls die Leistungsregulierung meiner Solarzellen. muss ja eingebunden werden irgendwo. Richtig. Das muss irgendjemand bauen. Ja. Ja. Also die Komponenten gibt es und, und, und so Komponenten testen wir. Das gäbe es eben nicht, weil ich ja, die ja nur mit der Siemens Anlage rede. Die werden jetzt etwas Neues machen, wo alles miteinander reden kann. Kann ich das auch nicht konkretisieren, wie das so funktionieren Also jetzt sind wir in zwei Ebenen. Wir sind auf dieser Ebene hier, auf dieser Teufel? Ja. Das hier ist in sich ein Bereich. Wir stellen den Gesamtbereich her. Für das können wir überhaupt überhaupt ermöglichen, dass ich so eine autonome Zelle an einem grösseren Teil haben kann. Und dann haben wir heute so. so es gibt einfache Geräte, die bei seit zwei Jahren bei mir installiert, das Mapping beispielsweise. Ich vorher nicht gewusst, was Strom ist. Es hat keine Bedeutung für mich. Das Ding habe ich einfach an der Stromleitung drin. Jedes elektrische Gerät hat eine eigene Signatur. Wenn ich heute auf die map app gehe, sehe ich jetzt den Toaster an, ich sehe jetzt den Backofen an und plötzlich hat Strom für mich eine Bedeutung. Und ich weiss auch, was Strom frisst. Vorher hat Strom keine Bedeutung gehabt. map hat sich weiterentwickelt. Kann ich heute Photovoltaik einbeziehen? Die neueste Version kann ich jetzt eben den Batteriespeicher einbeziehen. Und das funktioniert schon unabhängig. Das sind die Komponenten, die wir heute von einsetzen. Und über das Leben wette wir eigentlich auch die Möglichkeit geben, dass die Hersteller, die heute eben haben wir auch im Softwarebereich gehört, das Proprietäre bauen. Vielleicht können wir umdenken. Oder respektive, dass wir genug Momentum hier erzeugen können, dass eine offene Welt entsteht. die Welt, in der wir heute drin sind, ist geschlossen. Die fällt damit an, dass ich nicht mal meinen Stromlieferant wählen kann. Das Regulatorium Genau. Vielleicht noch zum Erwähnen. Also zum Beispiel im Pilot ist, ist ja. uns natürlich, das ganze Thema ist natürlich transparent so wichtig. Also, und was wir hier auch machen wollen, ist jetzt, ein, das ist jetzt ein Modell. Wir werden jetzt im vierten Anfang keinen Prosumer haben. Wir werden einen Konsument haben, der Strom bezieht. Und, und einen Produzent und einen Energiespeicherer. Wir wollen eine Plattform so offen machen, dass die Energiespeicherung nicht nur zum Beispiel in Form von Wasserstoff gemacht werden kann. Und da müssen wir eine Offenheit haben. Es gibt zum Beispiel eine Technologie, die Energie in kinetischer Form kann speichern kann, die darum sehr viel Preisen aus Start-up und wir wollen offensiv verdienen, wir werden die Akteure herbringen, die in gewissen Regionen vielleicht mehr Wind und in gewissen Regionen macht also Man muss die Offenheit haben. Im Pilot, gerade wenn es darum geht, das Measurement, also dass man die Daten messen kann, werden wir sicher pro Ort, wo man einen Sensor muss zum Beispiel in Produktion, in Konsumation oder bei Speicherung, werden wir zum Beispiel mit verschiedenen Sensoren arbeiten, die gleiche Aufgabe erfüllen. Zum Beispiel drei Sensoren pro Ort, damit wir auch Daten haben und können schauen, wie fest weichen die, die voneinander abgehen. Weil Anbieter macht es am besten. Und irgendwo, wenn wir dann auch offen sind, das ist halt die Schwierigkeit, wenn, wenn man zum Beispiel ein Apple-System rein will, Wenn man ein MacBook hat, muss man ein Apple-Smartwatch haben, wenn man will, dass es super miteinander funktioniert. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen, wenn wir Open Source sagen. Ja, aber da haben wir sicher auch Herausforderungen. Aber wenn wir das über ein Lab machen, ist unsere Idee, das Lab auch so offen zu machen, dass die Akteure kommen, weil sie auch ihr Potenzial in der Zukunft sehen, vielleicht in so einem Bereich. Und dass man die, die Projekte und die Produkte vielleicht offen macht in, in diesen Bereichen, dass das dann auch miteinander funktionieren kann. Das wäre ein sicheres Ziel. Vielleicht eine Frage an euch. Wer, wer von euch will energieunabhängig sein? Ist vielleicht nicht Das ist die Frage. Es sind viele Dinge, habe ich gehört, nicht möglich, die heute möglich sind. Und es braucht eben Leute, die daran glauben, das Unmögliche möglich zu machen. Ja. Was ich noch nicht ganz dringend sehe, ist, ist ähm dass das Ganze würde funktionieren baut man nicht mehr auf das verschiedene Netz aus. Also, Nein, aber nicht. Netz Nein wir nicht so. sind vom Netz entkoppelt, autonom. Unsere Idee ist grundsätzlich gekommen, unser Start-up, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, wie gehen wir die den Markt wir müssen ja irgendwo irgendwo anfangen. Das dann sehr gut mit dem Piloten, durch kann man sicher auch gross machen. Aber wir haben ja ein bestehendes Netz. Und gerade wenn man die Schweiz anschaut, das ist eben, wie der Oliver gesagt hat, das war ist, ist schon mal Staatsauftrag der Energieversorgung. Das sind grosse Akteure und die beherrschen Grid, so wie Swisscom zum Beispiel die also gewisse Telefonnetze beherrschen. Und das, das können wir nicht aufbrechen mit unserem Start-up und sagen, hallo, hier sind wir jetzt, arbeiten bitte mit uns. Also dort, wo wir mehr hergehen wenn wir über Fuerteventura rausgehen wollen, sind eigentlich im Markt, wo liberal sind. Also sprich, wo dir, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein neues Haus ihr mit eurem Nachbarn eine Gemeinschaft bilden und könnt sagen, wir, wir wollen das, wir, wir würden gerne autonom sein. Oder zum Beispiel in Länder, in aufstrebende Länder oder in Entwicklungsländer, die wo, wo geografisch gut gelegen sind, wo man solche Projekte kann realisieren kann. Und das können am Anfang ganz kleine Projekte sein. Und je mehr Entitäten wir auf unserer Plattform haben, so bei dieser Grafik, die ich vorher gezeigt habe, und je mehr so autonom kann ich funktionieren umso mehr Gewicht verleiht auch das Plattform. Und umso interessanter sind wir doch vielleicht, näher, wenn wir so offen sind, dass man auch plötzlich in einem Smart City-Projekt mitschaffen kann. Mhm. Also, es ist noch ein wichtiger Punkt ich, von dieser Unabhängigkeit. Dort. Man hört mehr die Unterstützung von der Regierung. In dieser Regierung hockt auch der, der eigentlich das Energiesystem auf Wetter kontrolliert. Und der hat das so abgenickt, weil er gesagt keine Konkurrenz. Er hat noch nicht begriffen, was da eigentlich entsteht. Aber es ist genau der Grund, warum wir auf die Idee Wir rieben uns an dem Bestehenden auf. Oder? Wir wollen uns nicht unsere Energie dazu verwenden, das Bestehende zu überwinden, sondern das Neue zu schaffen. Das ist ein ganz wesentlicher Treiber für uns, von, von, von, rein von der Philosophie des Projekts her. Aber sonst sehen wir nicht, wie wir das stemmen können. Ja. ja, aber das Potenzial ist natürlich riesig, auch in der Schweiz, beispielsweise. Ja, können wir hier ja, eigene machen? Wir haben die bestehende Infrastruktur, oder? Und äh, das ist jetzt ein ganzes Projekt um hier eingehen, Was ist die optimale Größe von so einem Hallo. Smart Market, so von so einem dezentralen ja. System? Mhm. Und wenn wir die dezentralen Systeme haben, die können auch dark sein, müssen aber aus meiner Sicht nicht. Dann können wir sie über die bestehende Infrastruktur, das ist die Kupferplatte, wie wir sagen, dann müssen wir sie natürlich wieder okay. Und es ist ein mhm. Schritt, dann halt äh, im weiteren Verlauf. Aber ich finde es gut, dass man sich mal auf, auf einen Pilot fokussiert. Ja, genau. Wo man nichts mit dem zu tun wir dann hoffen, dass das hat. Wir hoffen natürlich darauf, dass sich die bestehende Welt so öffnet, dass man so etwas abfropfen kann. Die ja, Gegebenheiten kann auch, sind heute ja. aber eigentlich noch nicht da, aber wir werden parat sein, wenn es kommt. Ja. Und dann auch vermittlere Investitionen in den Das sind die Riesenträger. Ja. Ja. Ich habe noch weitere Fragen. Ja, eine Frage, Ja. Ähm, tust du dann die einzelnen Zellen noch oder die verschiedenen Zellen aufgeleistet. Das auf hier die, oder? Ja, bei dem dem vorherigen. Da, ja, sorry. Du, du hast ja vorher noch gesagt, ich habe zum Beispiel mit den Nachbarn irgendwie, wenn, so eine Gemeinschaft bilden oder so, das näher wie dann, dann wie abgetrennt oder bist du eher gleich mhm. im, im gesamten System ja. Die Idee ist eigentlich, dass so eine Einheit in sich selber ihre Probleme kann selber lösen kann oder dass sie autonom sind Aber sie sind auch verbunden über die Gesamtplattform. Datenaustausch und das gleiche System nutzen, die gleiche Plattform eigentlich nicht nutzen. Also in der Schweiz hat es noch einen Netzanschluss, Was wichtig ist, die Plattform, da ist vielleicht noch zu wenig durchgedrängt, die Plattform ist auch da, um eben das ein Ökosystem zu schaffen, sodass die einzelnen kleinen Zellen hier wirklich näher funktionieren können, aber unbedingt ein Wirtschaftssystem haben, das wieder den grossen Effekt <lacht> bringen kann. Wenn wir für diese Zellen einen eigenen Coin oder so machen, kann, ja, das ist das nicht lustig. Aber wenn wir das <lacht> verbinden und jeder, der so eine Zelle hat, und wenn wir die dann später vielleicht auch verbinden können, dann über das bestehende Netz dann entsteht der Gesamtwert von diesem System. Und da kann jeder wieder auch, der Konsument, daran partizipieren. An dem partizipiere ich heute eigentlich nicht direkt. Also das, das ist der demokratische Aspekt, den wir da reinbringen. Ja, aber das ist das Ziel, dass wir das eigentlich immer in die gesamte ja. Plattformen errichte. Wie groß so eine Einheit sind? Und das zwei sind das? Das wissen wir eben ist heute, das ist das? heute noch nicht. Das ist, äh, es gibt verschiedenste Studien, die einen gehen so von Quartier aus etc. Was sich heute anbietet, sind natürlich grössere Wohneinheiten. Ich war gerade an einer Vorstellung diese Woche, wer kennt Papierfabrik noch in Deiswil, die alte. Dort entsteht jetzt so ein Ökosystem. Und zwar als Wohnraum, Arbeitsraum, Begegnungsraum. Geniales Projekt. Und dort hat es so schon so viele Einheiten, so viel Dachfläche, so viel Abwasser, Zeug und so. So eine Einheit könnte man wahrscheinlich schon in einem Pilotprojekt auch wieder in einem gewissen Sinn autark machen. Und wenn wir größere nehmen, wie irgendwie unser Quartier hier ein bisschen im Westen von Bern, dort hat es zum Beispiel jetzt gerade so ein Projekt, wo man eine Eigenverbrauchsgemeinschaft macht, wo man es von diesen Hochhäusern hat saniert und hat jetzt ein Solarpanel und dort hat man jetzt auch mit der Blockchain-Lösung, die noch Postfinanz zur Verfügung gestellt, das ist noch spannend. Da kommen ganz neue Akteure drin Kann man dort plötzlich eine so eine Eigenverbrauchsgemeinschaft machen, wenn man auch genügend Einheiten hat. Aber unser Gesetz lässt jetzt nicht zu, dass zum Beispiel mein Quartier, die Häuser und mehr die zehn wir Man kann nicht einfach teilen. Man muss angrenzende die Grundstücke haben, etc. Es ist noch nicht so liberal. Ich bin noch in einem anderen Projekt, das etwas macht, nur basierend jetzt auf Solarenergie, z.B. in Slowenien. Das ist so eine Bautätigkeit. Die können von Anfang an so denken, die bauen die Häuser schon so. Meine Energie heisst für die auch eine gewisse Energieautonomie herzubringen. Und nicht nur wenig Energie zu verbrauchen, sondern auch eigene Energie herzustellen das ist das, das ist für mich das Spannende an dieser ganzen Geschichte. Wenn wir die Welt verändern, müssen wir unser Denken verändern. Wir müssen aus der Box rauskommen, wir müssen ausserhalb dieser Box denken, um neue Ideen zu bekommen. Die neuen Technologien, die wir hier haben, die sind letztlich nur Mittel zum Zweck. Und wir müssen herausfinden, wie wir die miteinander kombinieren können. Nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich, damit neue, sättige Modelle mit dezentralem, demokratischem Charakter überhaupt entstehen können. Und da würden wir ja, würde uns freuen. Jeder Input freut uns. Das soll ein offenes System, genauso wie eine Open Source Software. Also kommt auf uns zu. Äh, unsere Webseite die nimmt laufend zu jetzt. Wir haben Kanäle da natürlich in den sozialen Medien etc. Wer also sich für das interessiert, was sich einbringen die einbringen oder auch nur die am Ball bleiben, äh, meldet noch auf unserer Webseite an. Mhm. Der ihr da mit dabei. Super. Gut. Noch eine letzte Schlussfrage. Ein Kommentar? Sind wir utopisch? Sind wir einfach Spinner? <lacht> ich habe heute Morgen einen gesehen, wo Open Source mitprägt hat. Vor 20 Jahren ich habe ich ganze Ding miterlebt. Ich habe für Firmen wie IBM etc. Und man gesagt hat, genau das sind Cancer Cells, oder? Das ist eine ganz andere Welt. Die Leute haben mich gefunden, die spinnen. Aber die haben doch einen Beitrag dazu geleistet, dass sich die Welt verändert. Und so auch zu einem Besseren verändert. Darum reden wir auch heute von Nachhaltigkeit in Software. Gut, herzlichen Dank. Merci Hat Danke. Ich habe mich gefreut. Und wenn euch einen schönen Tag.